Was machst du denn da? Mein. Zeig mal. Nee, ich bin nicht so gut. Doch, komm, ich habe da schon ein bisschen was erkannt. Das sieht, das sieht gut aus. Zeig mal. Zeig mal richtig. Ey, Chris, das sieht richtig gut aus. Ach, du verarschst mich. Ohne Scheiße. Wirklich. Vertrau mir, Alter. Das sieht richtig, richtig Bombe aus. Okay, was ist es denn? Nee, was ist denn? sind wir beide. Das ist wie von Meisterhand. Du findest es wirklich ohne Scheiße ich, ich jetzt. Find's, ich würde es mir hinhängen. Ich finde es richtig geil. Du kannst es oh, verkaufen. ey. Das kannst du verkaufen. Okay, so schlecht ist es nicht. Das stimmt. Ja, wirklich. Krass. Dankeschön. Bitte. Danke. Zeigst du mal unseren Zuschauern. Wirklich. Okay. Komm. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Lass-mal-reden-Abonnenten, liebe Lass-mal-reden-Zuschauer. Wir haben vor kurzem ähm, ein Instagram-Live-Video gestartet und haben euch da draußen nach einem möglichen Thema gefragt. Haben einige Vorschläge bekommen. Ja, waren gute Sachen dabei. Und haben uns dann Unsere mit Vorschläge wurden alle <lacht> alle abgeblockt. Ja, weiß gar nicht warum. Ja. Unsere Vorschläge wurden abgeblockt, wir haben dann einen Vorschlag bekommen. Das war auch äh, ziemlich gut bei den Leuten. Äh, angekommen. War gut angekommen. Und deswegen machen wir heute Draw My Life. Viele fragen sich, was ist das für ein Live, das Christopher Kohn hinter sich hat? Ähm hinter sich was? Bin ich tot? <lacht> Vielleicht am Ende der Geschichte. Aber nicht spoilern. Nicht spoilern. Vielleicht bin ich tot. Vielleicht am Ende deines Lebens bist du tot. Wow. wow. Ja, Christopher Kohn wird sein tolles Leben uns ich erzählen. Ich mag den Klang meines Namens aus deinem Mund mit deinen wunderschönen runden Lippen. Sag nochmal meinen Namen. Christopher Kohn. Das ist doch cool. Ohne Scheiß, du kannst mich jederzeit haben. <lacht> also das ist jetzt ein bisschen anders als das Draw My Life, was ihr sonst so bei YouTube seht. Wir werden nicht nur das Bild einblenden, das wäre ja langweilig. Ich erzähle euch jetzt Wir blenden die bei uns ein. Wir blenden uns ein, wir <lacht> sind nämlich viel schöner als das Bild, was Andi malt. Ich werde meine kleine Geschichte erzählen, beziehungsweise ich habe sie niedergeschrieben. Ja. Und Andi wird das in Abschnitten malen, was ich erzähle. Du musst übrigens sieben Blätter vorbereiten. Hast du sieben? Zähl mal. Eins, zwei, Eins, zwei drei, drei, vier, fünf, sieben. Alles klar. <lacht> Ich wurde an einem kalten und verschneiten Freitag am 14. Dezember 1984, morgens 9 Uhr, in der ehemaligen DDR geboren. Moment. Man benannte mich Christopher. So. Was gibt es da zu lachen, ich bitte? Ist wunderschön aus. Das ist dein Leben. Ich, willst du noch erklären, was du gemalt hast? Oder? Ja, ich habe äh, gemalt einmal hier das Datum, wann du geboren wurdest. Dann Christoph, Ja, Christoph ist richtig, Und äh, dann noch natürlich Deutschland. Ja. Und der Fall geht in den ehemaligen Teil Ostdeutschlands Ja, ja, in die neuen in, Bundesländer. In die DDR, ja. Ja, hast du schön gemalt. Hast du alles erkannt? Also sehr schön. Gut. Nachdem ich meiner Mama, meinem Papa und meiner Schwester schon als Baby riesige Freuden beschert habe, wurde innerhalb der Familie festgelegt, dass ich ein Segen und ein Geschenk Gottes bin. Fortan nannte man mich nur noch Wunderkind. So, ich bin, ich bin doch gar nicht so schlecht im Malen. Mhm. Äh, Chris' Familie haben ihn als Geschenk Gottes, das Kreuz, Gottes gesehen. Und Chris war ein Wunderkind. Chris gleich MC Quadrat. Ja. Und so wie du Chris geschrieben hast, bist du auch ein Wunderkind. <lacht> Meine Kindheit war wundervoll. Ich war der Schönste, der Beliebteste und der Schlauste im ganzen Ort. <lacht> ja, schön. So. Er war der Schönste <lacht> beliebteste, beliebteste <lacht> habe ich dich gemalt außerhalb des Ortes, so beliebt du warst. <lacht> und den Ort habe ich äh, beschrieben mit See ja, und dann zwei kleine Häuschen gemalt. Ist sehr gut, ich komme nämlich aus Seehausen, ja, sehr sehr schön. Und wie schlau du warst, sieht man an den Originalaufzeichnungen aus deiner Mathematik. <lacht> schön. Mit 13 Jahren entschloss ich mich den ganzen Handball- und Fußballidioten zu zeigen, dass Basketball der einzig wahre Sport ist. Natürlich war ich von Beginn an der beste Spieler in meinem Verein und man erzählt sich noch heute Heldengeschichten über mich. Unter anderem gewann ich quasi im Alleingang ein Spiel, in dem ich 40 Punkte machte. So ungefähr? Bestimmt, erklär doch mal. Als Chris 13 Jahre alt war, hat er allen Fußballern gesagt, ist nicht geil. Ach, ist nicht, ist nicht geil. <lacht> Und Basketball ja. ist Sport Nummer 1. <lacht> und die Heldentaten hier festgehalten auf dem... Äh, sehr gut, ist ein Originalfotos, ja, ja, 1 zu 1, so sah wie, es aus. Wie du den Dunking machst auf dem Platz mit deinen imaginären Spielkollegen und 40 zu 0 gewinnst. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Das hast du sehr schön gemalt. Danke. Nach meinem Abi mit 19 zog ich nach Köln, um dort Medienwirtschaft zu studieren. Da das Studium für mich viel zu leicht war, begann ich parallel dazu mit der Schauspielerei. So, als du 19 mhm. warst, hast du Abitur gemacht, 2004? Ja, ja hast du ja. gut gerechnet? Ja, dann bist du zur Uni. Zur Uni? Ja. ja, war aber viel zu leicht und dann hast du schon Schauspielerei gemacht, das bist du, Nahaufnahme, ha sehr gut. mit deinen ersten Auftritten, wo du gesagt hast, hallo E-Beams, Hamlet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist, äh, wow. Wow, du bist künstlerisch richtig schlecht. Nach Rollen wie bei Schloss Einstein und 112, Sie retten dein Leben, wurde ich für ein Jahr meines Lebens Ben Bergmann in der Telenovela Hand aufs Herz. In der Serie, sowie auch im echten Leben, verliebten sich die Frauen reihenweise in mich. Bis zum heutigen Tag hat sich das nicht verändert. So. <lacht> da bin ich mir auf deine Erklärung gespannt. Das ist wirklich spannend. Ja, also es ist eindeutig. Also selbst erklären. Ganz eindeutig. Äh, Schloss Einstein, Schloss mit äh, Formel, dann... Bei äh, Tatütata, 112, Hurra, der Chris ist da, ja. hast du da mitgespielt? Ja, ne? genau, Tatütata, Hurra, der Chris ist da, ja. <lacht> dann Ben Bergmann, Bergmann, hast du gesehen? <lacht> ja, hab ich gesehen, ja. Ja, Ja, ja er sehr schön. bei Hand, ja. aufs Herz. Stark. Stark. Und dann natürlich hier, äh, wie die ganzen Frauen, die immer zu Füße liegen, ja. äh, bei der Oscar-Verleihung, wo du den Oscar gewonnen hattest. Ach so, ich dachte, ich wäre Weltherrscher geworden mit dem Zepter. Nee, das Nein. ist ein Mikrofon. Ach so. Weil du Sänger bist, du hast du einen Oscar fürs Singen gewonnen. <lacht> das wollte ich schon immer. Viele Jahre später, nach Welterfolgen wie Rosamunde Pilcher, Notrufer Affenkante, Alarm für Cobra 11 und unzähligen anderen Produktionen, setze ich nun hier. Traurig, innerlich tot, aber für jeden Scheiß zu haben. Oh. In diesem Sinne, lass mal weitermachen. Das war schon... Viel Informationen, einen ja, Satz ja, ja. Ich wollte es dir ja auch zum Ende nicht, nicht leicht machen. Nach einiger Zeit bei Rosamunde Pilche. <lacht> äh, Notruf, Hafenkante stark, Hafenkante. stark. Stark. Stark. Wäre ja. keiner drauf gekommen. Ja. Und Cobra. Achso, habe ich kurz was vergessen? Ja. Cobra plus 10. <lacht> sind elf, genau. Cobra plus 10 sind, sind elf. elf ja. Cobra plus 10 sind elf. Ähm, sitze ich hier und dann habe ich dich gemalt, so wie ich dich jetzt hier von der Seite auch immer wieder sehe. <lacht> ja. Wie du da äh, verbittert und tot in und der Lichtung, der Totenkopf, ja. Ja. ja. Und dann ähm, lass mal weitermachen. LMR Forever, High Five. Ja, wunderschön und, und viel schöner kann man eine Folge eigentlich nicht beenden, außer mit unseren Standardsätzen, die wir, die wir jetzt wieder hervorholen werden. Dann geht es jetzt wieder los, ja. Ja Leute, hat euch das Drama-Live gefallen? Dann drawt uns doch mal euer Live und ähm, seid schön am Bienen und macht immer guten Daumen nach oben bei uns und abonniert unseren Kanal. Würden wir uns sehr darüber freuen. Vielleicht macht Christopher Kuhn auch mal ein Bild ähm, und äh, stellt es auf Patreon hoch. Vielleicht, vielleicht Vielleicht kriegen wir ihn dazu. Vielleicht könnt ihr auch die Bilder von Andy für eine Milliarde Euro kaufen. <lacht> ja, aber. Also nicht, vielleicht könnt ihr kaufen für eine Milliarde Euro. Meine Bilder. Nein, <lacht> alles fürs Team. Okay, alles fürs Team, alles fürs Team, alle auf Patreon und vielen Dank. Genau, und ich verabschiede mich jetzt nochmal mit den Worten, auf die ihr alle schon wartet. Also, abonniert uns!